Eine Sache ärgert mich gerade so ein bisschen, heute ist Sonntag und gestern habe ich wohl mein Nierengurt irgendwo liegen lassen. Ähm, keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, improvisieren, mir ein Nierengurt zu bauen. Und äh, ja, das nächste ist Montag mal gucken, wo ich mir irgendwo ein Nierengut kaufen kann. Also ich hoffe ja, dass ich dann irgendwo in Bergamo oder sowas einen Mopedladen finde, wo ich dann mir eben kurz einen neuen Nierengurt holen kann. Scheiße ärgerlich, aber. Das ist er, halt, wenn mein Kopf nicht bei der Sache hat. <lacht> Und jetzt beim Aufräumen habe ich ihn dann doch gefunden. Das war auch eine ziemlich lustige Sache. Und zwar habe ich den versteckt. Ich darf es gar nicht sagen. Also einmal schön zusammengewickelt. Genau dazwischen hinter dem Rucksack. Ich sollte vorher auch Schlüssel gucken. Ich habe immer so ein Problem mit meinen Taschen. Ich lasse die Taschen immer auf. Mhm. Jetzt geht es ab auf die B500 und die B500 fahre ich jetzt auch für einen Verein, für EV, weil ich will einfach mal wissen, was die da jetzt an den Streckensperrungen, nicht Streckensperrungen, sondern Geschwindigkeitsbegrenzungen, wegen den ganzen Motorradfahrern äh, reingebaut haben. Weil das ist ja das Problem, dass da sich zu viele abgelegt haben und ähm, zu viele das Ding als Rennstrecke benutzen und äh, deswegen fahre ich da jetzt einfach mal her und gucke mir das einfach mal an. Thank you. Schweiz. Hinter mir seht ihr die Schaffhausener Wasserfälle, also den Einfall von Schaffhausen. Bis hierhin habe ich bis jetzt schon mal geschafft. Es wird gerade bullig warm. Jetzt geht es glaube ich drüber nach Liechtenstein und dann Schuhe. Ich denke, ich stehe hier auf der falschen Rheinseite. Ich glaube da drüben hätte ich hingemusst, weil da drüben ist nämlich Lichtenstein, da ist die Brücke. Aber irgendwie bin ich hier auf dem falschen Weg abgebogen. Ich fahre jetzt gerade im Endeffekt nur über diesen Deich hier. Und der liegt noch auf der Schweizer Seite. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich denn hier wieder wegkomme. Da nicht, dass ich gleich mit den Rheinleuten hier irgendwo Stress kriege. Naja, wird schon werden. Perfect. <laughs>